Hat was als Spike-Team. Yeah? Ich finde das von der Stimmung her ziemlich cool. Ziemlich krass, ne? Find ich auch. Man hat halt richtig Schiss um sein Leben. Yeah. Oh shit. Infanterie, 6 Uhr. Äh, 3,15 3 auf dem Berg. 6 Uhr. Shit. Auf dem Hang, hinter uns ja, Infanterie. Äh, gesehen, erkannt. Wenn möglich nicht schießen. Erst wenn sie uns gesehen haben. Kjell, okay, Willard, seht ihr die? Feuer! Oh ja. Zwei bekämpft. Jesus, war das knapp. Der <lacht> sich noch oder will ich Negativ, negativ, rechts okay. ist tot. Okay, sobald wir auf der anderen Seite sind, äh, bitte Richtung. 100 Grad müsste ungefähr, 110 Grad ungefähr. Auf geht's, sobald wir am Land sind. Sehr schön gemacht, auf geht's, los, los, los. Flug geht. Ich glaube, ich kann nicht schneller. Ich geh mal so ein bisschen seitwärts, dann geht's ja, besser Ja, diagonal, dann geht's besser. Oh. Oh, woher kommt es? Von 12 vor, oder? Auf den Kopf. fuck. Eine down, einer getroffen. down, einer down. frack. Oh, okay. wer ab ist ab. Ich bin ab. Die anderen okay, beiden, wir haben, wir haben beide beide ja, sind vernetzt. Ich bin der einzige Überlebende. Go, go, go. Einziger Überlebender, alle anderen drei sind down. Die bluten wahrscheinlich gleich aus.